Die Kammer hat, das, äh, hat die Klage heute abgewiesen und äh, gesagt, dass die Klage unzulässig ist. Ähm, das heißt, es würde nicht zur Beweisaufnahme kommen hier beim Landesgericht Essen. Der Richter hat das so begründet, dass es juristisch gesehen nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Emittent kausal zum Klimawandel beiträgt. Er hat gesagt, dass man das möglicherweise wissenschaftlich machen könnte, um zum Beispiel zu sagen, dass RWE zum Klimawandel und damit auch zu Klimaschäden oder Klimawandelfolgen in Peru kausal beiträgt, aber dass sich das nicht in eine juristische Kausalität umwandeln lässt. Also ähm, Saul Luciano Julia der Kläger und seine Anwältin Roda Verheyen, die, die werden sich jetzt erstmal beraten und die haben auch gerade eben schon telefoniert und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sie in Berufung gehen. Das heißt, äh, sie müssen sich das schriftliche Urteil noch mal gründlich anschauen, wenn Sie das bekommen. Aber ähm, Herr Luciano Julia hat auch gerade am Telefon schon gesagt, dass es auf jeden Fall weitergehen muss, dass das hier nicht enden kann und äh, vor allem weil wir sehr unzufrieden sind mit dieser Begründung der der Kammer, wir, wir, wir stimmen da nicht zu. Also das ist so entstanden, dass der Kläger Saul Luciano und äh, mit seinem Vater in seiner Familie haben sie schon in den letzten Jahren darüber geredet, dass sie ja die äh, sehr schlimme Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen im täglichen Leben. Dort, äh, wo sie wohnen, in der Cordillera Blanca, in den peruanischen Anden, äh, gibt es eine sehr starke Gletscherschmelze, vor allem in den letzten Jahren. Und ähm, unter anderem hat das jetzt zu einem hohen Flutrisiko geführt, sehr akut für die Menschen vor Ort. Es gibt auch andere Auswirkungen des Klimawandels, dass sich Regenmuster verändern zum Beispiel. Und das macht ihn schwer zu verschaffen, vor allem in der Landwirtschaft. Und äh, sie sahen sich halt nicht als verantwortlich für diese äh, Situation, mit der sie zu kämpfen hatten und wollten dafür die große Firmen, große Emittenten ähm, zur Ant Verantwortung ziehen. Ähm, Im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen, die vor zwei Jahren in Peru stattfanden, ähm, kam er dann mit Germanwatch in Kontakt über einen Bekannten, in, äh, einen peruanischen Landwirtschaftsberater, der den Kontakt hergestellt hat, weil ähm, Saul sehr gerne Initiative ergreifen wollte, aber ihm Mittel dazu gefehlt haben. Und so hat der, der, der sein Bekannter ihn mit uns von Germanwatch in Kontakt gebracht und nach den Klimaverhandlungen in Lima haben wir dann auch in den Bergen besucht und dann gemeinsam besprochen, was man denn unternehmen könnte. Dann haben wir äh, Saul auch mit der Rechtsanwaltin Roda Verheyen in Kontakt gebracht, die äh, eine weltweit anerkannte Expertin für Umweltrecht und auch Klimawandelrecht ist. Und ähm, so haben wir die Möglichkeit besprochen, dass man denn im deutschen Rechtssystem einen großen Emittenten verklagen könnte. Und so hat Saul dann im Endeffekt entschieden, sich RWE, den größten europäischen Einzelemittenten, vorzunehmen. Wenn es keine politische Lösung gibt, dann kann das sehr gut sein. Das Problem ist ja, dass auf politischer Ebene seit Jahren verhandelt wird ähm, im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen, aber dass da keine ähm, effektiven Lösungen rausgekommen sind für Menschen wie Saul, Luciano, Julia. Sie haben auf internationaler Ebene kein Recht zu sagen, ich bin vom Klimawandel betroffen und ich brauche jetzt Unterstützung. Das heißt, äh, im Grunde blieb ihm jetzt nur der Klageweg. Er hatte keine andere Möglichkeit, jetzt hier recht zu bekommen. Natürlich hoffen wir darauf, dass es langfristig politische Lösungen gibt und äh, hoffentlich können solche Klagen auch genug politischen Druck erzeugen dafür. Aber solange es keine Lösungen gibt und äh, wir wissen ja auch jetzt auch nicht, was passiert mit Donald Trump in den USA, kann es sehr gut sein, dass sich noch mehr Leute dazu ermutigt fühlen, solche Schritte zu unternehmen. Also bei Klagen geht es hier ums Einzelfälle. Hier geht es ganz konkret um Saul Luciano, um den Gletschersee Palka und um sein Grundstück in Huaras, in dem peruanischen Anden. Und natürlich kann es langfristig nicht darauf hinauskommen, dass jeder einzelne Betroffene klagt. Das heißt, eigentlich sollte es auf Ebene der UN-Klimaverhandlungen größere Lösungen geben. Ob das jetzt ein Fonds ist, wo Menschen wie Saul Luciano ein Recht haben, Gelder zu bekommen, wenn sie nachweisen können, dass sie vom Klimawandel betroffen sind. Es gibt viele Lösungsvorschläge, aber bisher ist noch nichts konkret passiert. Das ist ein Präzedenzfall, dieser Fall. Der könnte dazu führen, dass äh, wenn Saul Luciano recht gegeben wird, dass äh, auch andere vom Klimawandel Betroffene vor Gericht ziehen könnten und ähnliche Klagen machen können. Das heißt, das ist für uns ganz klar äh, ein Schritt in die richtige Richtung, um Klimagerechtigkeit herzustellen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass es jetzt nicht nur äh, Saul Luciano Julia zugute kommt. Wenn er den Fall gewinnt, dann würde es seiner ganzen Gemeinschaft, etwa 50.000 Menschen, den Huaraz zugutekommen. Aber es geht auch nicht nur um sie, sondern um Menschen in aller Welt, die vom Klimawandel betroffen sind. Darum geht das hier. Also, die ähm, German Watch nahe Stiftung Zukunftsfähigkeit ähm, unterstützt Saul Luciano mit den Gerichts- und äh, Anwaltskosten und ruft auch dafür zu Spenden auf. Das heißt, wenn Menschen ganz konkret seinen Fall unterstützen wollen, können sie an die Stiftung Zukunftsfähigkeit spenden. Das ist natürlich ein sehr teures Verfahren. Es gibt Gerichtskosten, es gibt, ähm, wenn es Studien gibt, dann müssen die vorfinanziert werden. Es gibt da sehr viele Kosten, die zusammenkommen und das, äh, deswegen brauchen wir eine breite Unterstützung. Und wir schaffen das auch nur mit Spenden, das überhaupt alles zu stemmen.